Hey Leute, heute und willkommen zu einem neuen Quick-Tutorial von mir, dem Lonecrafter. Ich wurde mal letztens in meinen Kommentaren gefragt, wie man denn Infokarten an dem Handy bei, in YouTube-Videos einblenden kann und da das mit Abspannen, Abspannen, keine Ahnung, auf dem Handy ungefähr so. Genauso funktioniert, werde ich euch das in diesem Tutorial auch noch gleich mit zeigen Dafür braucht ihr auch irgendwie gar keine unseriösen Extra-Apps, sondern ganz einfach nur Chrome. So, dann öffnen wir Chrome, dann gebt ihr ganz einfach www.youtube.com ein und haltet den Link gedrückt, damit ihr dieses Fenster seht. Jetzt müsst ihr auf in neuem Tab öffnen, damit das Ganze in Chrome geöffnet wird und nicht über die YouTube-App. Denn dann sollte das ungefähr so bei euch aussehen. Wenn es das nicht tut, müsst ihr wahrscheinlich noch erst hier oben über die, die drei Punkte hier äh, auf Desktop-Website angehen. Dann habt ihr diesen Haken und dann sieht es auf jeden Fall so bei euch aus. Dann könnt ihr ganz einfach hier auf meinen Kanal gehen und so könnt ihr auch ganz einfach einen Kanalbanner auf eurem Handy machen. Wenn ihr dann hier so drauf drückt, könnt ihr es auch ganz einfach ändern. Das ist so kurz nebenbei. Dann könnt ihr hier auf YouTube Studio klicken. Und wenn das nicht bei euch direkt in Chrome geöffnet wird, müsst ihr da auch wieder selber machen. Einfach lange halten und auf in neuem Tab öffnen gehen. Und dann solltet ihr das auch so haben. Dann ähm, hier, achso, genau, stimmt. Es kann auch passieren, dass ihr dann, ähm, dass er dann steht, dass ihr diese YouTube Studio App runterladen sollt. Dann einfach unten, so ganz klein steht er dann, ähm, weiter zu YouTube Studio. Da müsst ihr dann draufklicken, weil in der App könnt ihr keinen Abspann hinzufügen. Dann klickt auf ein Video, auf Details, ihr könnt das dann bearbeiten und hier dann Abspannen oder Infokarten. Hier auch wieder einfach lange halten, im neuen Tab öffnen, dann hier oben zu diesem Tab wechseln und hier könnt ihr euch das Video dann angucken und zu der jeweiligen Stelle gehen, wo ihr eine Infokarte hinzufügen wollt. Ja, ähm, tatsächlich ab 10. Juni sollen Abstimmungsinfokarten für Videos nicht mehr unterstützt werden. Ich verstehe nicht wieso. Aber egal, trotzdem zeige ich euch noch kurz, wie das geht. Und zwar geht ihr einfach auf Erstellen, gebt dann da euren Text ein. Ihr habt maximal fünf Felder, die ihr haben könnt. Und ja, dann erstellt ihr die einfach und dann könnt ihr hier euch auch das Ergebnis davon ansehen. Sobald da einmal jemand abgestimmt hat, könnt ihr die nicht mehr bearbeiten. Hier auch kann man auch noch Videos oder so hinzufügen. Ich denke, das erklärt sich von selber. So, gehen wir mal zurück und klicken hier auf Abspann. So, hier öffnet sich das dann meistens direkt so. Hier könnt ihr dann solche Elemente hinzufügen. Einmal abonnieren, Video, Playlist oder einen anderen Kanal hinzufügen. Wichtig ist, ein Abspann funktioniert nicht, wenn kein Video da dabei ist. Was ich ehrlich gesagt auch wie blöd finde. Oder wenn ihr eh mal denselben Abstand habt, dann könnt ihr auch aus einem anderen Video den Abspann da einfach übernehmen. Und Jetzt habe ich es ganz weggeklickt. Einfach auf Fertig klicken, um es zu speichern. Das war es eigentlich schon. Wenn ihr mehr solche schnellen Quick-Tutorials sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Das war's mit diesem Video. Ein abo ja das wäre fein. Ein Daumen auch. Bis zum nächsten Mal und ciao.